Musik leh' du am nu. Mi Mamu, Musik leh' ja am nu. Von mir klappen nach sangen, tanzen nach sprangen. Mir machen Musik an dat die ganzen da, Mi Mamu, Musik leh' ja am nu. Mi Mamu, Musik leh' ja am nu. Moin, moin alle gut zusammen in der bei bei Schulduheim. Ich bin der Bob von Mimamu. Und ich ist Mimamu-Lied, das grad gerade gesungen das kennt ihr vielleicht schon. Aber heute habe ich ein ernst gemacht, wie Instrument dabei gespielt. Ja, effektiv. Das Teil ist richtig Instrument. Weil die gibt es vielleicht so, weil das ist ein Instrument ist, das du einfach nicht mit in Hölzer Hölze Ja, eigentlich ist es aber auch nicht mit einem eine Hölze Aber Wer das noch nicht mehr ist, das wissen sie Dafür wissen sie einfach schnell, wenn das richtig heißt gucken wir mal einke, dat. Dat hecht, noch, äh, an. Kachon ist das. Das da das am Anfang spüren ist. Aber was das genießt, das wird wir heute noch feststellen. Das ist am ein ganz normal Küchen. Und da finde auch schon ein paar andere Küchen, die Matbrüche fähig zu weisen, dass ihr das auch hier am Anfang ganz einfach könnt nur machen, als spielen ohne so ein Instrument, so wie das hier, weil ihr in einem Musikgeschäft kaufen könnt. Also, das also ein ganz normal Küchen. Ja, eigentlich schon. Ja, nur eigentlich nicht. Komm, ich gucken, dass das ist eine Am Anfang ist ein Koron auch nicht ähnlich wie ein Küst. Koron ist spürbar, an dieser Plätze, wo so viel wie Tierang oder Hölze küst. Oft sind aber so ein Cajon nach kleinen verstoppt verstopft, für das sie noch besser karabbeln. Ja, tatsächlich. Oder auch auf am oder Amengerkachon sind verstoppt, verstopft, damit sie besser rabbeln Also, die Herr so. das vielleicht, das so. Da sind so Seiten drauf verstopft, also wie bei einer Gitter, die dünnen Seelen. Und auch so, so Rassel, Vielleicht können ihr das doch hören. Voilà, klingt ein bisschen wie wenn der Kläschen oder der Weihnachtsmann mit singen Rendeeren äh, können. Voilà, an die, es droht dazu bei, dass es nicht einfach nur klingt wie ein Hülse so wie das heute. Mehr, als es ein mehr rabbelt. Mehr effektiv, die num Cajon, die könnte davon, dass sie am Anfang ein Hölze-Kösch Das ist natürlich ein traurigen Grund, weil Kachon aus Südamerika, aus Peru eigentlich ursprünglich, also, das ist in einer Zeit entstanden, in der verschiedene Leute Leuten nicht erlaubt war, selber Musikinstrumente zu haben. Das heißt, sie dürften kein Musikinstrument noch und auch nicht, natürlich nicht spielen. Was aber nicht verboten war, war, ein Hölze-Kösch zu haben, Zum Beispiel ein Obstkösch, für Obst wie Apple, Bananen, wer auch immer drauf passt. Und darüber dürften sie natürlich spielen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, Leute, die Küsten immer besser zu bauen und immer besser zu machen, dass sie besser klingen. Und irgendwann von kein, ob Küsten mehr richtig Musikinstrument Und so ist das entstanden. Und wenn ein Kajon kann, man also ganz richtig Rhythmen spielen. Ganz ähnlich wie wenn er eine Batterie. Ja. Geht das dann nur ob auf alle Küste effektiv? Weil mir gesagt, das ist ursprünglich ein Küste. Okay, hi, hey. geht es tatsächlich auch. Und so lange wieder hi. Hey. Geht das auch? Mir klingt das immer selbst, kann ich das doch hier machen. Schön ist das mal gewesen. Ich schon hier mal alles rausgesicht, weil du so hast, du den, mir auch zum Beispiel einen Stuhl, einen Kartonsküsst, einen Hölzerküsst oder so ein kleines Wallis, das ich nach hier gefunden Und ich schon denen angefangen mit Trommeln. Und guck mal, da das könnte nicht so schlecht gehen, Das klingt alles relativ gut. Also, effektiv. Es geht euch schon bald alle Küste. Der Tisch, das ist die gute Nummer ist, ihr könnt direkt die halt matt machen. Die braucht einfach einen Küste. ein Eidelküste am besten. Und das ist nicht ganz egal, wie das ist. Weil sie muss natürlich stabil genug sein muss, damit sie drauf sitzen können. man kann einer sitzt sie normalerweise. Und es äh, spielt den eben auf die Fischzeit. Das Tisch auch, der muss relativ stabil sein. Und da sehen Sie danach noch etwas. Die Fischzeit. Die ist ganz ganz glatt. Die gesägt da vielleicht glänzend. Die ist ganz ganz glatt aufgeschlafen, für das ich mal eben kein äh, Splitter inhole, man nicht weidet oder irgendwie wieder den Ecker kommen, den man kennt weidet. Dafür hast zum Beispiel vielleicht die Haltigkeit nicht so gut geeignet. Manchens war, ob der probiert, mir schadet so viel drüber, bisschen aufgeschlafen, für das ich mal nicht weidet, dann ist er noch süß heiß geschlungen. Manchmal heiß wieder den Ecker gewinnen, dann ist das geht weidet. Natürlich so ein Kügel, das ist vielleicht nicht gerade ideal. Schön aber noch einen anderen gehabt, der seid bald selber aus wie mein Kachon. Voilà. Ob der geht, zum Beispiel besser gehen. Wenn ich da hier drinnen, da hast ein Gladfläsch, die packt mich, die aus auch Holz, der täglich fallen du nicht, nicht um oder ich gehe an mit der Küste. Und die klingt doch nach Gönn, das ist so schlecht, dann Das geht, du mal, da kann ich spielen. Okay, vielleicht für ihr hier auch so ein köst oder vielleicht ein Mandel. Oder auch ein Kartonskost, was sie natürlich stabil genug ist, gell? Und sie muss eidl sein, dass nicht von dran dass etwas Futter geht, und Das Da teilen sie keine Körner, die weisen sie ich direkt, wie werde ich den abbrüchten? Heißt zum Beispiel eine Rangana kost, auch hier mir sie vielleicht so drehen, dass sie natürlich nicht heiß wieder können, und dass sind sie sich nicht weht. okay? Voilà. Auch natürlich am besten ein heiß genug kost, stellen wir mal hier auf, dass ich sie richtig kann setzen kann. Okay, also in zusammengefasst. Was muss ein Hund mit dem Kachon? Sie muss stabil sein, klar. Sie muss ein glatt Zeit tun, um darauf zu schlagen. Und, das habe ich noch vergessen zu sagen, sie soll nicht zu so viel um Boden rutschen. Am besten Fall mache da das bei einem Tapi, wenn ich machen. Oder die Tappi drinnen. Oder die sieht sogar bei den Häuten. Sie sind sogar so viel drinnen, für das ich keine schreiben möchte. Mit denen kann ich auch rutschen gehen, damit ich, ich kann oder stelle meinen Kachon auch immer auf den Tapi. Und wird mir können, wenn wir spielen Da fängt die gerne. ein besser mit klunchen, weil in da besser drücken. Gell? Wenn ich spiele, wenn ich zu viel kluncht, dann wird er, das der Schulter noch ist kann ich nur fallen. Dafür soll er am besten nicht klunchen oder nicht zu viel damit klunchen. Für allem am Anfang von dem Ein Ganz bisschen, ein Zentimeter kann ich mit der. Muss ich noch passen, dass er nicht nur hinfällt. fällt, für gut du gut du wiederkennt. Okay? Voilà, Schön ist aber nach engsag vergisst so ein Hai Hände auf der kann da ist natürlich ein Lach dran. Aber für war das, das Lach? Das ist das Schalllach. Also, kannst können wir den Klang von der Kachon raus. Ganz viele Instrumente haben wir wie Schalllach. Und dafür habe ich die heute zu matten. Zum Beispiel, ihr kennt das von der Gitter. Das ist kein Gitter, das ist auch nicht. Das ist ein bisschen mit Klangseiteninstrumenten. Ein Ukulele, das ist ein Timple, das ist von Lanzarote. Und das Ukulele ist eigentlich ganz berühmt auf Hawaii. Und das ist noch all in Schalllach, das ist einfach da, wo der Klang herauskomme von dem Instrument. Ohne Schaller gibt es nicht so schön klingen. <lacht> voilà, weil der Kachon aus dem selbst hat, hat er auch einen Schaller. So, voilà, das ist das so Fall So. Wenn dir aber ein Kachon selber baut oder einfach eine Küste holt, dann braucht ihr nicht unbedingt die Schaller, die Hütte gesehen, das geht auch so. Natürlich geht sie da wahrscheinlich nicht so hart, daher geht sie vielleicht nicht gerade so gut und nicht gerade so weit. Okay, wenn der also ein von fand, dann Passt von einem Schliff nach oben, dass es natürlich nicht rutscht dem Boden. Und dass die Platz Vier und ist. Und auch die Platz 9 auf dich. Und natürlich auch an ja Die kleine die muss natürlich auch waschen. Nicht, dass wir den auch nicht wäsch wollen. Wenn wir einfach mal gehen können. im umkippen, was man natürlich probieren, am besten Fall immer zu vermeiden. Okay, da zieh Platz rundherum, wenn wir spielen mit der Kajon, der soll immer frei bleiben. Okay, da geht los. Schön, nun, die ich alle gut in ein Gesicht oder etwas Fund, was ihr könnt tun ein Mandel geht, ein Küst natürlich geht, ein Wallis geht zum Beispiel auch gut, ein Eidl Wallis, dem noch weh, ein Stufte geht natürlich nicht so gut, wenn einen festen Wallis so Das geht doch, das klingt doch relativ gut. Dann legen wir den ersten Klang. Wir haben zwei Hauptklänge auf der Karon. Den ersten, den ist an der Mitte von der Karon. Da schlagen wir mit dieser flachen Hand ziemlich an der Mitte von der Karon. Voilà, das gibt schon einen richtig guten Bassklang. Voilà, und hier hat bei mir auf der Karon, dass das ein bisschen rabbelt vielleicht. Voilà, das sind die Seiten, die hier dran sind, und die rasseln, die da dran sind. Okay, das ist der erste Klang, der ist so einfach. Den zweite Klang ist auch so einfach, aber du musst mal ein bisschen aufpassen. Für den zweiten Klang schlagen wir oben auf den Bauch. Aber ab, wenn ich schläft, dass der Daum nicht hoch wieder kann Kante vom Bauch kommt. das geht nämlich relativ wenig in Zeit. Wenn man just mit der flachen Hand hier auf den Bauch von der Kachon schlagen, das geht schon durch. Voilà. Wenn wir links sind, darf man das natürlich mit links machen. An den Bassklang, heim. Sprachen wir gar nicht so weit, oh, nur vier zu, äh, zu begehen, oder zu becken. Das geht am Funk, Hi durch, wenn mein meinen Arm locker hängelassen. Auch wenn wir den der spitzen, wiederkommen. Okay, voilà. Also, das ist also schon mal das, was man muss wissen muss, um den echten Rhythmus zu spielen. Und den ersten Rhythmus aus dem Funk, das ist der Bassklang, also den anderen mit, dann den Öfen drüber, rum den Bassklang, rum den Üben drüber. Ganz einfach, geht mal deiner Hand ganz locker. Okay, das war's so einfach. Das könnt ihr ihm direkt schon mal machen. Okay, also, das denke ich innen, dann ja oben. Wir machen direkt Musik dabei, Was Musik ist immer mit flott. Okay, sind wir gerade? Tisch, ein Kopf. Innen Röwen. In, zwei, drei an. Oh, okay, schön, du hast Musik, Scharriwa, ich hatte schon richtig. Spaß, für zu spielen. Ich hoffe, dir auch daheim. Aber das hier war noch ein bisschen langweilig. Vielleicht gehen wir direkt auf den zweiten Rhythmus. Aber ich weiß nicht, aber man einfach nur für das Ausgesehen hat, ohne das ist spielen. Also, wir haben erst gespielt, dann unten, dann unten, dann unten. Also, das war den die wir gerade gemacht Voilà. Ganz einfach. Das machen wir schon mal alle gut, gut hingekriegt. Da sind wir bereit für den Zweiter Rhythmus. Also, den zweiten Rhythmus, der sieht auch ja, ja schon so ein bisschen anders. Und sieht ja auch, du siehst auch immer zwei so verschiedene Hände. Die sieht bei der einen geht ein Daumen auf diese Seite, bei der anderen geht ein Daumen auf diese Seite. ist die Rietzahn, dafür man ihr nicht mit der Rietzahn an. Und der Linkshänder sieht, der wird natürlich auch mit der linken Hand. Und du fängst, dann ist das für euch normal, weil es ein bisschen einfacher einfach. Der Rhythmus geht so: Wir spielen immer noch diesen mit. Am Material der Rätze Hand oder bei ihr ist da vielleicht mit der linken Hand, Kurven um Bauch. Me, die andere Hand, die könnt ihr noch immer dazwischen. Das ist, wir stapeln immer noch etwas dazwischen. Nur die links und dann träumt die jetzt auch die links. Das ist das, was viel drüber gemacht wohl. Man macht noch immer, neh, du könnt die andere Hand dabei. Voilà, eigentlich auch ganz einfach, mit nur seinen so Bösschen sich ein bisschen, so bisschen zurechtfassen. Also tisch innen und dann oben, oben, oben. Aber ganz wichtig ist, dass die Hände immer aufwiesselnd bleiben. Dass man nicht irgendwie zweimal, da, da kommen wir raus. Wenn wir immer aufwiesselnd bleiben, dann können wir den Ophi mal ganz schnell spielen. Voilà, und das geht immer. Wenn so, ich mit den Herrn auch spielen. Da das ist das einfach. Mit, mit einer Hand, so, ich habe nicht spielen. Da spielen, das ist nicht so einfach. Und das geht nicht mit mal Muskelkater. so. Das geht. Und ich bin mir sicher, wenn ihr das übt, ob er oder ich noch kann, könnt ihr das ganz geschwind auch so schnell. Wenn wir mal gucken, was wir mit dem Rhythmus machen können. Also, nachher wiederholen. Der das Titel ist also der Rhythmus. Innen, links, rechts, links. Also, innen, anders. Ruben, böven, ruven. Okay, und ihr hättet schon vielleicht auch ein Bild gesehen, den ich e war ein bisschen mehr hart und den anderen war ein bisschen mehr lösen. Voilà. Und das klingt, wenn ich löse, noch nicht so spannend. Aber wenn ich schnell spiele, dann höre ich den richtigen Unterschied. Und wenn ich nach mich Schmelz spiele, Dann höre ich weg. Boom. Zack. Boom. Und das sind die Klänge, die ihr auf der Batterie gehen, mit der größeren Trommel spielen und mit der kleinen Trommel rufen. Und das sind die, die da die Groove die stehen hört. Dass das, wenn ihr ein Auto lernst, den Herdmusik hört, oder wenn ihr ein Haus geht, wo Herdmusik dann hört sie immer das. Die Klänge die, tisch, die nicht immer so genau. Zumindest nicht durch ein, durch ein Autostier oder durch eine ein Wand von einem Haus. Mehr, sie sind aber wichtig am Lied, dass das dabei ist. Weil Sonst wäre es doch langweilig schon immer noch mit Boom, Jack, Boom. Jackt wie, ja. Dafür brauchen wir die andere Hand unbedingt auch dabei. Okay. Dann wollen wir mal das, was wir gerade gelehrt haben, mit Musik probieren. Also dann wiederholen. Schweiß leben nach okay. wir nachher. Da lassen wir gelehrt haben. 1, 2, 3, 4. Okay. Und wir einfach Pummel haben, mit der Musik. Weil so, das macht immer mehr Spaß. Okay, kleinen Aufgang für mal wärmt zu gehen. Okay, also das ist ein Tempo. Dumm, Jack, Jack, Brett. 1, zwei. an. Okay, nachher einkehren. Okay. Wir können doch direkt 100 Nies spielen. Dumm, Jack, Jack, Jack. Schon mal einen kleinen Pause, gell? Wir können doch 100 Nies spielen. 3. drei, an. 3. 1. 3. 3. 4. 4. kann ich noch ganz richtig setzen? Okay, gut, das war schon ein richtiges Lied. Also, wie ich gesagt habe, kann ich noch ganz richtig setzen. da könnt ihr aber oft, oft auf meinem Arm wieder und dafür klunsch ich den automatisch ein bisschen. Das hat ich ganz am Anfang schon gesagt. Ich so, nachher, ein bisschen klunsch bei der Corona also okay. Warum darum genug Platz hast, dass man nicht nur hat, hat so ein bisschen Platz, wenn ich gehe fallen. Ich fahle nicht, Schön, das relativ. Gut am Griff, dass ich nicht so weit rutsche, mehr die du hinpasst, wenn ich die Droppen ab, dass so er nicht so viel kluncht. Okay, schauen wir mal hier, bis es Mal. komisches komisch wird. Ich habe Huckepack drum. Okay, was soll das nicht mehr sein? Vielleicht hat wird das Huckepack schon hören. In Deutschland so ein Huckepack, wenn er ihn auf den Buckel hält. Das hat er bestimmt schon gehabt. Die, die Wart bestimmt schon bei der ersten Dinge mit dem Buckel, wie der klein oder so. Und dann nennt den Huckepack, weil ich, dann so, so in, ja, weil ich dann so im Rekko. Das klingt so ein bisschen witzig. Ja? So wie ein Rucksack mit Huckepack. Voilà. Und äh, mein Traum ist hier am Anfang auch ein bisschen so, weil, guck mal, sie hält mich auch auf die Ich setze noch hier drauf. Und das ist am Fang ein Tromm, Das ist zwar ein Köst, mit das auch ein Traum, hat man gesagt. Und dafür finde ich mein Kachon mit mein Huckepacken. Ich fand das cool cooles Und zur Huckepacken geht es eben auch Elite. Und du hast den Text relativ. Witzig, guck mal. Also, mein ich drum. Mit dem machen wir etwas, das machen wir normalerweise leider nicht. Schon gut mit anderen Leuten. Aber wenn er der will das, der kriegt ein Bumm. Also, wir dürfen da oben drauf klappen. Wenn er drum ist, das okay. Und da gucken mal, ich habe das gesucht am Anfang. Der Köst was auch mein Stuhl. Ha? Ich kann drauf setzen Und da geht vier Runden, mein ich drum. Da haben wir schon gelernt, sie heisst am Anfang Kachon. Das heisst Tirang aufspielen. Das hat man gelernt. Und das Instrument. Das ist mega cool. Das ist, also ich bin absolut überzeugt. Das ist ein richtig cooles Instrument. Da kann ich richtig viel Spass machen. Und das einfach, das flott aus, das tut das Leute aus am das was man gerade schon hören Da passt den Text genau drüber. Wir sagen das zusammen. Und äh, voilà, wir sagen mal denken zusammen. Also, ihr könnt trotzdem singen, weil ich meine, das geht ganz gut, das könnt ihr ganz sehr schon. Voilà. Ich sage mal, ein mal ist zu spielen. <Sie> <Sie> Meng hucke, packe, tromm Kridlo, eng, ob Gucke, mal, dey as och mei Stuhl Meng hucke, packe, tromm Hecht am Froncajón an Instrument ist mega cool. Voila! So wir Nenke sagen? Okay, wir sagen Nenke. Weil ihr das richtig gut kennen. Meng hucke, packe, drum. Kredlo eng ob, bom. Kugge, mol, de köst, as och, Mei Stuhl. Meng. Huckepacke-Trom hecht am Anfang Kajon An der Instrument, das mega cool Voilà! Ein natürlich coole Schluss, wieder zu sich Band gehört Voilà, also mein huckepacke Tromm, wenn er das Lied zu haben will, nein, kann nur sagen, und dann will richtig gesehen, wie da das mit der und also an die Rhythmen gegangen sind. Da könnt ihr das auch nachher gucken, und ich weiß nicht, wie das geht, das ist ganz einfach. Ihr fand das Lied Zum Beispiel bei scholdohem.lu bei der Sache von Mimamu oder die geht direkt bei Mimamu.lu und geht an slash schulduhem. Du fand das Noten an den Text, ein Playback für Matze zu singen, ein Playback, wo schon mat gesungen wird also das ganze Lied sozusagen, dass ihr nicht könnt lauschen, was ihr da wisst, wie es geht. Und da könnt ihr das mit Sangen und Spielen. Voilà. Dann bleibt mir am Anfang gleich mit zu wie merci, dass er nur geguckt hat und äh, dass er auch so viel Motivation hat für Karon zu lernen und zu spielen, weil das Instrument ist einfach mega cool und ich bin mir sicher, dass er das ganze Jahr lernt und auch den Rhythmus, den wir heute gelehrt tun, und den wir nur bei der Huckepacke brauchen, wenn brauchen vom Lieden sangen und spielen wollen, dass er das ganze Jahr könnt. Aber bestimmt könnt ihr noch irgendwann schon. Ganz schnell. Also wir sagen dann die Huckepacke drum. Und wir spielen den Rhythmus schon mal. Hucke, pakke, hukke, pakke, drum. Voilà, so können wir uns das nämlich gut verhalten. Und ich so eine john verlust und, und merci dass er noch geguckt habt. Und viel Spaß mit dieser meng -Hu. Ich bin ein bisschen mal, ich das doch mein Stuhl.